Hallo zusammen, ich bin soeben zurück aus Berlin vom Skat-Masters-Finale 2021. Mein erstes großes Live-Skat-Turnier seit mehr als anderthalb Jahren, muss man sich mal vorstellen. Es wurde also mal wieder höchste Zeit, echte Karten, aber vor allen Dingen echte Menschen, die man sehen konnte, mit denen man sprechen konnte, die man auch so ein bisschen erschnüffeln konnte, mit denen man sich freuen konnte und ärgern konnte, was ja beides bekanntermaßen zum Skat dazugehört. Ich habe also gemerkt, wie sehr mir das in den letzten anderthalb Jahren gefehlt hat. Das kann Online-Skat nicht ersetzen und so gesehen war es ein richtig tolles Turnier für mich, auch wenn die Karte überhaupt nicht lief. Das habt ihr vielleicht schon daran gemerkt, dass ich jetzt bereits wieder hier in meiner Homebase sitze, dass ich das Etappenziel Halbfinale verfehlt habe. In diesem Jahr muss man sagen, klar verfehlt habe. Ich war vom Schnitt nicht ansatzweise mal in der Nähe des Halbfinales, ich hatte wohl nach zweieinhalb Listen noch das Gefühl, es könnte klappen, aber dann hat es mich wie beim Skat eben so richtig zerrissen und so gesehen ähm, kann ich euch jetzt bereits ein paar Eindrücke mitbringen. Ich wollte zwei äh, Verteilungen zeigen, eine die richtig gut lief, eine die dann richtig schlecht lief. Ich wollte ein paar Bilder zeigen und wir können auch gemeinsam mal den Finalisten die Daumen drücken, denn während ich schon wieder gemütlich hier zu Hause sitze, sitzen die jetzt im Fernsehstudio, werden vielleicht noch geschminkt, vielleicht sind sie schon die ersten Partien am Spielen, die haben jedenfalls noch drei Stunden Arbeit vor sich. Wünschen wir Ihnen mal viel Spaß und viel Erfolg. So, dann äh, bringe ich mal ein paar Eindrücke. Zunächst mal der Hinweis auf meinen Instagram-Account. Ich bin da gar nicht jemand, der besonders viel postet, aber wenn dann mal ein Skat-Turnier ist, dann äh, zeige ich gerne ein paar Fotos. Da könnt ihr also direkt dabei sein und ein bisschen was mitbekommen. Hier zum Beispiel mit dem amtierenden Europameister Ingolf Münch. Also ihr seht, wir haben uns wirklich gefreut, uns hier mal wieder persönlich über den Weg zu laufen. Ja, und worauf ich auch noch hinweisen wollte, Ergebnisse habe ich euch ja versprochen. Ganz toll, in diesem Jahr wurde das Turnier von SkatGuru übertragen. Das bedeutet, wer es noch nicht kennt, einfach mal auf app.skatguru.de. Da könnt ihr solche Turniere live im Internet nachverfolgen. Also wenn ihr es vorher gewusst habt, dann konntet ihr auch meine Ergebnisse und weitere Ergebnisse im Turnierverlauf direkt mitverfolgen. Und dann könnt ihr hier auch jetzt noch sehen, welche zwölf Spieler sich für das Halbfinale qualifiziert haben, mit welchen Punkten. Und wenn ihr ein bisschen runterblättert, dann findet ihr mich auch. Hier, was bin ich geworden? 53. mit einer guten letzten Serie, immerhin noch über 3000 Punkte. Aber das war natürlich schon deutlich entfernt von den Punkten, die man hier fürs Halbfinale gebraucht habt. Also, ihr könnt dann auch reindrillen in die Serienergebnisse und sogar in die Tischergebnisse in der Liste euch anzeigen, wie lief jedes einzelne Spiel. Also das ist schon richtig cool. Und das Gleiche konntet ihr auch machen jetzt fürs Halbfinale. Also während ich schön im Zug auf dem Weg nach Hamburg war, konnte ich quasi live Skat verfolgen, wie diese zwölf Halbfinalisten erstmal ausgelost werden, wer gegen wen und wie dann die Listen liefen und am Ende war es dann doch an allen Tischen relativ deutlich. Also erster Finalist Matthias Wasilke, der hat mit mir schon 2018 im Finale gespielt, also ein bekanntes Gesicht am zweiten Tisch hat sich Hartmut Seber durchgesetzt, sollte euch auch ein Begriff sein, war schon mehrfach im Finale, hat das Turnier auch schon mal gewonnen. Sieht am Ende recht deutlich aus, aber tatsächlich war das lange ganz schön umkämpft. Hinten raus hat er dann einfach nochmal einen 168er aufgelegt und damit war der Drops dann endgültig gelutscht. Ja, und am dritten Tisch hat sich Klaus Meier durchgesetzt mit 10 zu 0, aber ganz starken Spielpunkten. Der hatte wohl wirklich hier eine Bubenschwemme. Da konnte Topspieler Frank Klicks auch mit deutlich mehr Spielanteilen ihm nicht Paroli bieten. Also das sind die drei Finalisten, Klaus Meier, Hartmut Seber und Matthias Wasilke. Auf die können wir uns schon freuen, beziehungsweise auf das Video. Und das, was da dann noch rauskommt. Ja, dann äh, gehen wir mal einmal zurück und schauen noch mal aus meiner Sicht auf das Turnier. Also zunächst mal habe ich äh, wieder den coolsten Pokal bekommen. Ein Fan hat mir hier das anfertigen lassen. Vielen Dank, dafür hat mich riesig gefreut. Könnt ihr das lesen? Moment mal, Bodo. Jawohl, das ist also meine Erinnerung an das Guard masters 2021. Und darüber hinaus noch zwei Partien. Das war also in der zweiten Serie, erste Serie habe ich gespielt, 4 zu 0. Ne? Also meistens habe ich komplett weggepasst. Ne? Ganze Runden lang hatte ich nichts. Jetzt ähm, hatte ich aber neun Tote dazu bekommen, war also mit 600 und ein paar Punkten noch einigermaßen im Rennen. Zweite Serie lief los und das war jetzt mein erster Auftritt, glaube ich, im dritten Spiel. Bei 18 hatte ich es bekommen. In Mittelhand, Findung jetzt gar nicht so schlecht. Ja, in Vorhand wird so wahrscheinlich die beiden Pikluschen drücken und den Kreuz spielen. Sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Zehntrümpfer. Auch da muss man natürlich sagen, ohne drei und ohne ein einziges gedrücktes Karo kommt man da schnell schon mal zu kurz. Also auch da ist es durchaus möglich, wenn Trumpf zu viert sitzt, was man ja, oder auch Trumpf zu drei, aber man weiß es, drei zu drei, aber man weiß es nicht, dass man irgendwann noch mal eine Herzlusche abtragen muss. Aber jetzt in Mittelhand wirst du automatisch irgendwie zu kurz kommen. Jetzt kannst du also natürlich trotzdem so drücken und vielleicht den Herz spielen, in der Hoffnung Kreuz 10 ist blank oder dass du die Vollen verstechen kannst. Andererseits in Mittelhand, dass du jetzt wirklich auch Karo-Volle angeboten bekommst, wird nicht so leicht passieren, Und ne? vorne drei oder vier Karo hat, dann wird da wahrscheinlich eine Lusche oder ein Bild kommen. Also ich habe mich dann letztlich entschieden, hier doch Herz 10 zu drücken und nur eine Pik Lusche und dann einfach mal den Kreuz zu spielen. Fünf Trümpfer, ne ist ja jetzt auch eine Idee, kann man auch so machen und das Spiel saß halt ziemlich brutal. Vorhand hatte, was ich ja jetzt noch nicht sofort wissen konnte, fünf Trumpf dagegen. Und auch nur ein einziges Pik und gar kein Stück Herz. Also das Spiel lief los, es kam Karo auf den Tisch. Ja, was kam auf den Tisch? Ich glaube, es war eine Lusche oder ich glaube, es war die Dame. Karo Dame kommt auf den Tisch. Ich steche mit dem Trumpf Ass, kriege von hinten natürlich eine Lusche. Ja, 24, bin arglos, ziehe erstmal Trumpf. Ich meine, arglos oder nicht, ist ja auf jeden Fall der richtige Zug. Jetzt fiel der Kreuz Bube links und von der anderen Seite sogar jetzt nur die Trumpflusche, also ganz klar, da sitzen fünf Trumpf dagegen. Der Spieler wollte jetzt nicht fortsetzen mit Karo, sondern stattdessen kam Pik 7, Pik König. Ja, jetzt kann man ja gegen fünf Trumpf auch schon mal auf die Idee kommen, da noch zu schnippeln, vielleicht will man noch die 10 haben, aber irgendwie hatte ich dann doch das Gefühl, vielleicht geht es, wenn ich jetzt noch einen Karo vollen bekomme, also erstmal mitnehmen. Auf jetzt 36 Herz-Ass ziehen, soll natürlich laufen auf 47 oder 50 und dann noch mit dem Kreuz König einen Karo vollen verhaften. Das war die Idee. Jetzt passierte aber folgendes. Wupp, Herz-Ass war weg. Ja, jetzt kannst du das Spiel eigentlich abgeben. Da geht nicht mehr viel. 36 liegen. Ja, was soll noch groß passieren? Was passierte? Es kommt noch ein kleiner Karo hinterher. Habe ich natürlich hier noch so ein bisschen markiert, was soll ich machen. Dann Pik 9 abgetragen, hinten kam Karo 10. Und jetzt kam also tatsächlich noch folgender schöner Stich auf den Tisch. Peak-10 von hinten, von dem, der gar kein Trumpf mehr hat, also vielleicht schon ein bisschen überambitioniert, aber auch der 5-Trumpfmann hätte das jetzt natürlich reparieren können, wenn er denn mal vorsticht. Stattdessen lacht da tatsächlich Karo Aster drin. Und da hatte ich auf diesem Wege die 61 voll gemacht. Also, das hat mich so ein bisschen im Rennen gehalten. In dieser zweiten Serie kam noch so ein weiteres Ding. Drei Trümpfer ohne 5, der hätte auch nicht unbedingt gewonnen werden müssen. Ähm, Habe ich also 900 gespielt, war jetzt noch so weiterhin im Rennen. Und in der dritten Serie, da gab es dann den Blattschuss, also wie beim Skat manchmal, das kann ich euch auch nochmal hinlegen. Da musste ich jetzt ein bisschen was tun, ich war ja hinten an, also dass das Spiel ein gewisses Risiko hat, ist ja äh, steht ohne Frage, werdet ihr gleich sehen. Aber wie es dann natürlich wieder gelaufen ist, das war irgendwie legendär, das ist eben so typisch brutal beim Skat. Ich habe in Vorhand sieben Trümpfe in Herz, mir fehlt nur die Herz 10 und die drei oberen Buben. Dann habe ich noch das Pik Ass dabei und dann hatte ich schon noch eine Lusche und eine blanke Dame. Also das ist natürlich hier in der Beikarte schon irgendwo bedenklich. Lieber schaust du natürlich rein, als dass du Hand spielst, aber Mittelhand ging erst bis 33, überlegte dann ein bisschen und hat sich dann entschlossen, Pik zu reizen. Also 44. Ja, nun musst du irgendwann natürlich dich entscheiden. Lieber... Ähm, Hättest natürlich reingeguckt, das Risiko ist bekannt. Ich habe gesagt, das Ding muss jetzt einfach mal funktionieren. Habe also gehalten, komme dann ran, spiele jetzt Herz Hand. Hoffe auf eine günstige Trumpf 2-2-Verteilung, spiele die Lusche aus. Und es fällt also wirklich jetzt ähm, Pik, Bube und Herz 10. Ich mache schon drei Kreuze, denke wunderbar, Trumpf steht 2-2. Jetzt hast du eine gute Chance und dann kam eben hier folgender Stich. Pik-Dame und der Eintrümpfer-Herz-Pupe sticht vor und mein ganzer Stolz, das Pik-Ass in der Beikarte ging. Den Bach hinunter, logisch, es lag noch ein Pik drin, der hat gereizt in Mittelhand den Siebentrümpfer-Pik, fünfmal Pik, die beiden Alten, ein Pik lag jetzt eben noch drin. Ja, und jetzt kam halt auch noch ähm, zum, zur Krönung, dann Kreuz 10 auf den Tisch, Kreuz-Dame und hinten das Ass. Also hat Vorhand jetzt auch noch mal aus einer Fünferlänge direkt scharf nachgesetzt, war aber sowieso egal, es fehlt eben noch der alte und sie hatten jetzt schon so viel, dass ich dieses Spiel dann verloren habe. Herzhand ohne 3, 100 Minus und damit konnte ich dann meine Fahrkarte ins Halbfinale endgültig abschreiben. So ist es dann auch passiert und nichtsdestotrotz, wie gesagt, es war ein schönes Gaudi, es war toll, mal wieder dabei zu sein. Ja, dann ähm, hoffe ich, dass ich euch, euch hier mit diesen Eindrücken ein wenig erfreuen konnte. Und wenn ihr heute Abend nichts Besseres vorhabt, 21.30 machen wir natürlich wieder ein bisschen Sense Guard Live. Ich freue mich auf euch und ja, wie immer, gut Blatt.